So, dann möchte ich noch kurz auf die Entwicklung des Fangens eingehen. Das mache ich jetzt nicht so ausführlich wie beim Werfen. Es dauert auch nicht lang. Aber die Idee ist wieder die gleiche, auch wieder von Roberton und Halverson entwickelt, dass man verschiedene Beobachtungsschwerpunkte oder Beobachtungspläne hat und zum einen die Armbewegung und dann die Handbewegung sich anguckt. Natürlich gehört eben zum Fangen, Fangen ist eine extrem komplexe Geschichte, also je nachdem wo das Objekt hinfliegt, wie das Objekt aussieht, was man da fangen soll, muss man eben unterschiedlich fangen. Man kann einmal von unten fangen, dann hier oben fangen, mit einer Hand fangen, also das ist alles eine sehr komplizierte Sache, insofern ist es auch nicht ganz leicht, da so ähm, Pläne zu entwickeln, aber ich stelle die mal vor, die hier von Robert und Halversen entwickelt wurden. Lernstufe 1 keine Reaktion oder geringe reaktion das heißt Puff, man wird einfach abgeworfen. Äh, Lernstufen 2, 3 und 4 prallt der Ball gegen den Oberkörper oder wird er mit den Händen gefangen und wenn er gegen den Oberkörper prallt, dann ist es, ähm, die Lernstufe 2, werden die Arme zur Seite ausgestreckt, um den Ball zu umarmen oder nach vorne, um den Ball schaufelartig zu umfassen und so dieses von der Seite ist Stufe 2, schaufelartig ist Stufe 3 und wenn man mit den Händen mitgeht, dann hat man die Stufe 4 erreicht. Handbewegungen zeigen die Handflächen zueinander, ist die erste Frage, die man sich stellt. Handflächen weisen zueinander oder weisen nach unten ist noch die Lernstufe 2, sorry, Handflächen weisen nach oben oder unten, dann ist das Lernstufe 1, Handflächen zeigen zueinander ist Lernstufe 2 und die Anpassung der Handposition dann Lernstufe 3 und die Körperbewegung natürlich wird die Körperposition an die Flugbahn des Balles angepasst und da ist hm, das jetzt relativ oberflächlich beschrieben, nämlich Lernstufe 1 überhaupt keine Anpassung, Lernstufe 2 ein unbeholfenes Timing und Lernstufe 3 ein angemessenes Timing. Jo, Das war es auch schon zum Fangen und damit sind wir erstmal, haben wir erstmal jetzt hier die Entwicklung mehr oder weniger abgeschlossen.